Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Start-Trade beträgt hier 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im MetaTrader 5. Und ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades Euro, Japanisch, Yen, Sieht. Ganz gut aus. Hier steige ich ein. Und gleich noch mal. Und noch mal. Und nochmal, ich bin jetzt insgesamt viermal drin. Erster Trade ist im Gewinn. Sieht gut aus. Der Kurs fällt aktuell noch weiter. Wer sich für diese Strategie interessiert und diese erlernen möchte, kann sich für mein Privat-Eintrüg-Coaching bewerben. Aber Achtung, wir nehmen nicht jeden. Wir wollen ausschließlich Erfolgsgeschichten schreiben. Und daher suchen wir uns die Kunden selbst aus. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Tschüss.